Ich weiß, dass auch viele Freundinnen von mir es gucken. Ich ja. bin leider mittwochs 2015 immer noch im Stall. Ah, okay. Alles klar. Also wie gesagt, ich habe eine 15-jährige Tochter. Ähm, wenn, ist das mittwochs? Ich glaube ja. Nee, aber mittwochs kann, kann ich nicht jetzt nicht. Mittwochs, ja, mittwochs, mittwochs, sind fahren wir immer in die Großarten, da sind wir. In, oder war das aber ja, Das ich kann sagen, Alles klar. Alles klar. Wir haben, also ich gucke es auch nicht, ich habe eine, eine Tochter, die guckt und ähm, ich amüsiere mich nur darüber. Aber er ist, ähm, er geht mit seinen Rosen relativ üppig von um mir. So. Ich muss auch ja. sagen, das Pferd ist äußerst ja. hübsch geschmückt. Äußerst hübsch, ne? mhm. finde ich gerade auch eben mit dieser Bemalung hinten ja. drauf, das ist schon boah, krachart. Ähm Sven Gero Hönecke, müssen wir auch noch ganz kurz erklären, ist ein Reiter, der mit Pferden, er hat zum Sponsor, Züchter, Pferdebesitzer, Johann aus Holstein, der, ähm, sein Paradepferd ist nicht klassisch Englisch sondern ist über Samarand und wenn du das Pferd so siehst, dem würdest du nicht unbedingt zutrauen, dass der sehr, sehr große Erfolge erzielen kann. Er ist damit deutscher Meister bei den jungen Reitern geworden. Und das ist schon, das ist, zwei, das, ist drei, das ist richtig kracherter Sport. Und da muss man Sven Gero-Hönecke wirklich sagen, boah, nicht nur Hut ab, sondern davor auch noch in die Knie gehen, war ganz, ganz brillant. Alleine dafür hätte er schon mehr als nur eine Rose verdient. Wir sind immer noch bei dem Thema Lieblingsreiterin und Lieblingsreiter, habe ich nicht vergessen. Ja, Schön. also bei den Damen ist das ähm, Ingrid Klimke, sympathische okay. Frau und ich glaube, es ist auch eine ja. sehr, für, für meine Zuschauer auch eine sehr ähm, gefragte Reiterin. Ja. Ich finden die auch sehr super. Bei den Herren ist es schwierig, ich kann mich schlecht entscheiden, es gibt da mehrere, die ich gut finde. Ich äh, mag technisches Reiten. auch sehr gerne zu okay. und ähm, wäre natürlich echt immer gut abgehört, wenn ich irgendwie auf dem Turnier bin. ist Felix Haas. Will ich ja. ja, aber das muss man ganz ehrlich sagen, selbst auf den Turnieren, wo du nicht bist, ist er auch stark. Also von daher ähm, liegt das liegt das nicht an. Da. Gut, jetzt hast du das ein bisschen grob gefasst, hast dich so ein bisschen, hast, hast da drei Jungs erwähnt, ist auch okay, sind auch schon sehr, sehr stark. So, also jetzt muss ich mich, jetzt muss ich auch. Jetzt Weil die Frau heute hier geritten ist, die ich sie seit vielen, vielen Jahren kenne. Hat die Offe ist für mich eine ganz ganz tolle Reiterin, weil auch dahinter sehr viel steckt. Also wenn man wenn man weiß wirklich, wie sie mit ihren Pferden umgeht, wie sie sich Gedanken macht, wie sie Horsemanship tatsächlich betreibt, was man im Vor was man so sonst vor dem Vorhang sieht. Perfekt wäre jetzt zum Beispiel diejenige, die ich jetzt als Dame erwähnen würde, da du schon Christian Ahlmann angesprochen hattest. Ähm, so, jetzt, jetzt, jetzt wird es ein, ein bisschen schwierig. Für mich. Ähm, ähm, ich nehme Gregory Warteluk. Da ja, reicht zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. So. es gibt einfach so gute Reiter. Also viele viele gute. gute Reiter. So, wie sieht es aus hier bei uns? 21 Was macht hier unser Bachelor? Ich würde sagen, der kam gut an. die Kam gut an, ne? Sieht doch smart aus, ne? Muss man ja sagen, mit seiner mit seiner Pilotenbrille so ein bisschen das. Ähm